Tour, Digitalwerkstatt Mobil. 2019. Ähm, letzter Tourstopp in der Gutenbergschule in Karlsruhe. Gestern war schon der vorletzte Tag mit einer super netten Klasse. Es wurde wieder viel gebaut und geschraubt und es sind wunderbare Schmuckstücke entstanden. Schönster Moment war, als ein Kind gesagt hat, oh die Digitalwerkstatt ist ja wie Weihnachten. Welche Orte haben wir denn dieses Jahr alles besucht? Vor der Gutenberg-Schule waren wir in der Hebelschule in Karlsruhe. Beides konnten wir richtig gut mit den Anhängern und den Fahrrädern erreichen. Und ähm, bei der Hebelschule, was fällt dir da was Besonderes ein noch? Bei der Hebelschule, das war eine sehr kleine Gruppe, das waren nur 15 Kinder. Das war natürlich sehr entspannt, super entspannt war super ja. viel Ruhe. Der Raum war sehr gut geeignet, weil es äh, ein sehr großer Raum war, ein heller Raum. Ein sehr motivierter Kontaktlehrer. Der Wo wir haben von dem Kontaktlehrer ja genau mit, seinem mit den, wir haben die Missionskarte der elektro äh, ablegen können. Aber wir selbst noch gelernt haben, wie man noch ein bisschen besser mit den Elektrobauteilen druckt. Nämlich mit den Druckwalzen. Die hatten wir nicht im Programm, bisher immer noch Pinsel dabei. Da geht aber einfach zu viel Farbe auf die Sachen drauf. Das fand ich total cool, dass er so ein Druckprofi ist und das dann alles vorbereitet hat und wir das auch für uns dann einfach nochmal mitnehmen konnten. Das war total cool. Es sind echt coole Drucke entstanden. Schaut euch die mal an auf der Homepage. Da haben wir ein paar von den Bildern für euch hinterlegt. Und die sind echt richtig schön geworden. Wo war vorher, vor der Hebelschule? War, da, war das schon die Jugendhäuser? Oh nein, da waren wir in der Favoriteschule in Muckensturm. Mit der Frau Kalkbrenner. Haben das, wir hier verlinkt? Das äh, da gab's auch ah, da ist besonders viel Schmuck entstanden. Das war toll. Da gab es zwei mega motivierte Mädels, die eine ganze Elektroschmuck-Kollektion äh, entwickelt haben. Ganz viele Ringe und ganz viele Broschen und das war sehr schön und außerdem haben die super toll geknüpft. Das war auch schön. Stimmt, mit den Elektrokabeln, ne? Ja. wir haben, die, haben mit den... die, die Knüpftechnik da irgendwie gemacht. Genau. Ja, also bei Aufschrauben erinnere ich mich dann noch, dass wir einen Haufen Zeug vom Hausmeister aus dem Keller holen konnten und dass extrem viel weggebracht wurde. Also wir konnten da dann einfach die Kunststoffe und die Elektrokabel, also die Kabel und die ganzen Metallteile direkt äh, in der Schule entsorgen, in den äh, dortigen äh, Müll. Und Wertstofftonnen. Das war viel Menge irgendwie. Manchmal sind da so viele Geräte, da sind große Kunststoffteile dran. Und Kittys sind ja halt immer total begeistert, dass man am Anfang so einen riesen Haufen Elektrogeräte hatte und dann aber am Schluss hatten wir so eine Bananenkiste, Platinen und Speicher, die äh, übrig blieb und der, der Rest konnte schon direkt zum Recycling. Genau. Vorher waren wir im Jugendhaus 4.0. Das Jugendhaus Südweststadt, die machen sich äh, auf den Weg, ein digitales Jugendhaus zu werden. Also neben ihrem normalen Betrieb auch noch äh, digital sehr intensiv sichtbar zu sein und die Jugendlichen auch so ein bisschen auf die digitale Welt vorzubereiten. Mit dem Jugendhaus 4.0 haben wir schon äh, in anderen Projekten kooperiert, das war schon total schön und jetzt waren wir mit der, mit der Digitalwerkstatt Mobil dort. Ja, da haben wir vor allem gemerkt, dass unsere Handschuhe viel zu groß sind für die Kinder und äh, haben dann die Finger angefangen abzuschneiden und da entstanden dann auch äh, die süße kleine... Halloween-Wichtel, ja. könnt ihr euch auch, Ge Geister. auch die Halloween-Geister, ja. genau, die Wichtel entstehen jetzt vor Weihnachten, ja. die Geister entstanden, genau, bei den ja. Jugendhaus Südwest-Kittys vor Halloween, genau. Vorher Jugendhaus Grötzingen, erster Jugendhaus-Start, vorher waren wir immer nur in Schulgruppen eigentlich unterwegs und bei Erwachsenen, jetzt nicht mit der digital Workshop, mobil aber bei anderen äh, Situationen und da war erstes Jugendhaus, war für uns so offenes Konzept, das erste Mal eigentlich, oder? In Kötzingen? Mhm. Das erste Mal in Kötzing. Genau. Und die hatten genau. mega Werbung gemacht nach den Sommerferien. sind in Jugendhäusern traditionell wohl relativ viele Kinder da, weil die eben neues Schuljahr, und dann kommen die Jugendhäuser in, in die Schulen stellen sich vor, waren ein Haufen Leute da und waren ziemlich überfordert mit ein paar Missionen, haben wir schnell reduziert und aufschrauben, forschen Missionen und die. Was haben wir drüben, was wurde da eigentlich erstellt heute dort? Im Schlüsselanhänger wurden viele gemacht. Und das Schöne war, die hatten eine ganze Nachhaltigkeitswoche und als wir gekommen sind, standen da erstmal noch Berge mit Äpfeln und einer Apfelpresse. Und das war natürlich toll, dass das Digitalwerkstattangebot dann so in den ganzen Rahmen gebracht wurde. War dann auch schön auf dem Plakat die ganze Nachhaltigkeitswoche beschrieben und da waren einfach unterschiedliche Projekte zum Thema Nachhaltigkeit und die Digitalwerkstatt Mobil war dann eins davon und das ist natürlich immer toll, auch von den anderen Projekten dann noch so ein bisschen was mitzukriegen. Ja, das war cool. Da hatten wir vor allem den besonderen Abschluss, dass wir vor dem Humboldt-Gymnasium Karlsruhe hat das Jugendhaus 20 Computer anschaffen können, anschaffen, mhm. ankarren können und dann hatten wir eben auch 20 Festplatten. 40 Speicher, äh, 20 Motherboards, alles irgendwie so auf Stapeln und das müssen wir eigentlich noch mal nachfragen, was die mit dieser Platinkiste gemacht haben, weil wir haben so grob überschlagen und hatten für, den, ähm, für die Scheideanstalt hier in Rheinstetten eigentlich äh, so grob überschlagen einen Wert von 250 Euro das ihr eigentlich hinbringen wollten zum abgeben. Also schön sortierte Kiste Platinen, schön sortierte Kiste Festplatten, CPU-Speicher war eigentlich da sehr sehr gut sortiert. Müssen wir mal nachfragen, oder? Mhm. Ihr seht ja vielleicht das Video, könnt ihr gerade mal in die Kommentare reinschreiben, wie es weitergegangen ist, ob ihr noch am Schrauben seid, weil wir haben ja noch, ja, noch mehr Computer dann da. Genau, dazu haben wir noch ein tolles Video auch gefunden. Das findet ihr auch auf, eure, auf unserer Homepage auf der Digitalwerkstatt Homepage, wo es darum geht, was, welche wertvolle Rohstoffe eigentlich in so einem Handy sind beziehungsweise in Platinen sind. Und seit wir das zeigen, merken wir, dass es für die Kinder und Jugendlichen eigentlich noch mal ein bisschen deutlicher wird, dass dieser sogenannte Elektroschrott eigentlich gar kein Schrott ist, sondern dass da wertvolle Schätze und wertvolle Rohstoffe drin stecken und es wird einfach deutlich, wie wichtig es ist, diese zu schützen, weiter zu nutzen und so weiter. Ja, es sind so grobe Zahlen genannt, also 50.000 Handys sind 42 oh, jetzt weiß ich Mit 50.000 Handys kann man sich ein Haus kaufen. Das ist sehr spannend. Das Auto? Wir haben das Video schon dreimal gesehen. Und wir Schaut es genau. euch an, schreibt es uns in die Kommentare. Aber äh, es sind einfach diese Goldbarren sehr beeindruckend. Ja. Und der Vergleich mit Haus und Auto und so. und äh, ja, die Zahlen sind im Endeffekt gar nicht so wichtig, aber man sieht einfach, wie die Goldnuckets da rauskommen und ähm, ja, genau, das ist sehr spannend. Genau. Wo waren wir denn vorher? Vorher waren wir vor ein paar, öffentliche, ein paar öffentliche Workshops für Kinder und Jugendliche, das heißt, es waren keine geschlossenen Gruppen. Genau, im Faire-Ware-Laden. Der Faire-Ware-Laden ist ein Laden, in dem wir uns sehr wohlfühlen, fühlen. Das, äh, da arbeiten sehr nette Leute drin. Und es gibt lauter Produkte, die fair hergestellt sind und die oft auch in Deutschland hergestellt sind. Und da hat die Digitalwerkstatt auch super gut reingepasst. Die hatten ähm, Thementag. einen Thementag. Geht das faire Smartphone überhaupt? Ähm, machen sich ja zwei Hersteller irgendwie auf den Weg. Fairphone schon seit vielen Jahren, Shiftphone aus, äh, aus Deutschland, die Firma sogar auch, ähm, das auch dort verkauft wird. Und da hatten wir einfach das Angebot, dass Leute ihre alten Geräte checken können. Und die Kinder, die dann dabei waren, die haben eben Sachen gebaut und Sachen aufgeschraubt und es auch recycelt, wie wir das äh, sortiert, wie wir das eben sonst so machen. Ähm, ja, genau. Vorher waren wir beim Museum X. Das Museum X ist auch ein geniales Projekt. Schreiben wir euch hier vielleicht den Link nochmal irgendwo hin. Da, da, da oder irgendwo. Da gibt es immer wieder tolle Angebote und man kann auch das so ein bisschen coworking-space-mäßig nutzen. Genau, ja, da waren ein paar Leute an. da mit, mit KI. Stadtmedienzentrum war auch noch da. Und die ganze digital Kollegen. team war da. Da haben wir auch Elektrodrucke gemacht. Mhm. Und die sanctor Genau, das war auch wieder ein, ein sehr schöner Rahmen, wo wir dann auch wieder viel von den anderen Projekten erfahren haben und uns austauschen konnten, was in Karlsruhe gerade so los ist im pädagogisch-digitalen Bereich. Ähm, ja, tolle Kontakte geknüpft oder aufgewärmt, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau, Effekte Festival im Sommer fällt mir jetzt noch ein. Halt, also ein ganz tolles Zelt, ziemlich pompös mit Banner oben dran, digitalen Werkstatt. Yeah. Und da wuselte es den ganzen Tag. Da hat man eigentlich nur sechs Schraubplätze aufgebaut und ähm, waren permanent mit zwölf oder 18 Leuten, die da angestanden haben. Haben noch ein Space Kreisel Challenge gemacht. Das ist alte oh ja, CDs. da gab es auch Gewinner yeah. der Space Kreisel Challenge, yeah. die dann wiederum äh, ein, ein Digitalwerkstatt projekt gewinnen konnten. Genau, so wie am ersten. Sustainable Development Goals Day Karlsruhe vorm Schloss. Das war eigentlich unser Auftakt dann. Hier das mal war der Auftakt am 1. der Juni war das Nachhaltigkeitstag der Stadt Karlsruhe. Genau. Da waren zu den unterschiedlichen Nachhaltigkeitszielen Angebote und die ganzen Vereine und Initiativen in Karlsruhe, die zum Thema Nachhaltigkeit arbeiten, haben sich dort vorgestellt. Da war es sehr heiß. Aber auch sehr kommunikativ. Und da war der Bürgermeister. Da. Der Bürgermeister, Und die, Bürgermeister war da. die Umweltbürgermeisterin war noch da. Wir haben sogar Fotos mit denen gemacht. Könnt ihr auch auf den Homepage sehen? Da, da oder da oder da. Genau. Wichtige Menschen aus der Politik ja. waren da. Das war sehr spannend. Ja. Und es war auch schön, von denen so wertgeschätzt zu werden und äh, sich mit denen unterhalten zu können. Und die haben sich sehr viel Zeit genommen für die Digitalwerkstatt. Das hat uns sehr gefreut. Ja, so hat es angefangen mit dem Nachhaltigkeitstag. Und heute hört es hier in der wunderschönen Gutenbergschule am wunderschönen Gutenbergplatz auf. Für dieses, für dieses Jahr. Jahr sagen wir Tschüss. Und danke an die Baden-Württemberg-Stiftung und die Heidehof-Stiftung, die das Ganze möglich machen, ja. dass wir mit Fahrrädern und Anhängern CO2-neutral, manche sagen dann so, nee, nee, die wurden ja auch hergestellt, diese Fahrräder, ja klar, aber der Transport ist CO2-neutral, wir fahren mit Rädern und Anhängern mit unserem ganzen Equipment an die Schule, und das haben wir der Stiftung zu verdanken und natürlich unserer Projektmanagerin, der Julia von Künstler ohne Grenzen, die das ganze Projekt eingereicht hat und mit uns verwaltet und die Kontakte knüpft. Yes, ja. Yeah. Und die Hanna von der Hanna Faktur hat uns die tolle Grafik immer wieder gemacht. Und äh, genau. Da sind wir auch mega dankbar, dass es das so gut funktioniert und so produktiv funktioniert, dass wir da zusammenarbeiten. Wenn es irgendwie darum geht, dass wir noch schnell ein Warnhinweisschild brauchen oder, oder ein neues Logo oder neue Missionskarten, dann ist die Hanna immer zur Stelle. Ja, es ist total schön, wenn man an die Schulen kommen kann und das Angebot wirklich kostenlos machen kann. Da sind die Lehrer dann immer... Erstmal so ein bisschen erstaunt, wie ihr kommt ganz kostenlos und das ist natürlich ein, ein super Geschenk, das wir da haben von der BW Stiftung und Heidehof Stiftung, okay. dass wir da überbringen können. Bis zum nächsten Jahr. Ciao. Ciao.